Deine Arbeiter stehen nur blöd rum und tun nicht das, was sie sollen. Ich erkläre dir diesen kleinen Tutorial quick and dirty, was es mit der Tätigkeitsliste und dem Terminplan auf sich hat. Schau direkt mal im Spiel Willkommen zurück in meinem kleinen Dörfchen. Wir haben ein bisschen weitergebaut im letzten Livestream. Wenn du Bock hast, dann lass mir doch ein Abo da und guck das nächste Mal zu, wenn ich das Dörfchen hier weiterbaue. Sonst schauen wir uns jetzt direkt mal die wichtigsten Sachen an, und zwar Tätigkeiten und Terminplan. Die Tätigkeitsliste findet man hier oben links im Menü und auf den ersten Blick äh, erschlägt sie einen und ist sehr kompliziert. Wir gehen das aber jetzt einmal komplett durch und danach wirst du sehen, so schlimm ist es gar nicht. Auf der linken Seite findet ihr die verschiedenen Dorfbewohner mit den einzelnen Fähigkeiten und auch mit den Bewaffnungen und das, was sie gerade machen. Auf der rechten Seite findet ihr dann ganz, ganz viele verschiedene ja, Aktionen oder Fertigkeiten, die die ähm, Dorfbewohner durchführen können. Und ihr könnt auch immer darüber gehen... Und könnte so gesehen mit einem Links- oder Rechtsklick alles erhöhen oder alles niedriger machen. Diese Liste hat eine gewisse, wie soll man sagen, Reihenfolge, ja. Und diese Liste geht immer von links nach rechts, je nach Priorität. Beispiel, zuerst wird dieser Dorfbewohner, bevor er irgendwas macht, also entscheidet, was er machen soll, wird er die Liste durchgehen und sagen, okay, ich gehe jetzt alles, was eine 1 drin hat, gehe ich als erstes durch. Das wäre jetzt bei Alex zum Beispiel. Behandeln, gesund pflegen, Bergbau, schmieden. Und auch in dieser Reihenfolge von links nach rechts, das heißt also, sie wird in jedem Fall, wenn sie irgendein Dorfbewohner zu, zu behandeln gibt, dann wird sie diesen Dorfbewohner zuerst behandeln. ja, Und sie würde dann auch gesund pflegen machen danach. Erst wenn die zwei Sachen fertig sind oder es gibt nichts davon, dann würde sie übergehen in den Bergbau und dann ins Schmieden. Und das ist auch so mit den anderen ja, Prioritäten so, ja. Danach fängt sie mich wieder links an, da würde man die Priorität 2 dann durchgehen. Da würde sie also, wenn sie alle anderen Priorität 1 gemacht hat, dann würde sie jetzt mit 2 anfangen, und zwar jagen und Forschung. Das heißt, wenn es was zu jagen gibt, würde sie jagen. Und wenn es da nebenbei was zu forschen gibt, würde sie trotzdem jagen. Bedeutet, wenn die Jagdtätigkeit zu Ende ist, dann geht sie erst zur Forschung. Und so ist das eigentlich komplett aufgebaut und daran solltet ihr auch denken. Es passiert ganz oft, und da gebe ich euch jetzt mal so ein paar Tipps, ja, welche Einstellungen ihr vornehmen solltet. Es ist so, dass manchmal einfach zu viel Zeug rumliegt und ihr denkt so, warum wird das nicht umtransportiert? Warum liegt das Zeug überall noch rum? Was ist da los? Dann solltet ihr Transport einfach mal ganz kurz auf Priorität 1 machen. Lasst es dann so einen halben Tag laufen. Danach ist alles tiptop aufgeräumt, ja. Weil die gehen erstmal die anderen wichtigsten Sachen durch und dann Transport. Was ihr immer in jedem Spiel einstellen sollt, das ist meine absolute Empfehlung, macht Behandeln und Gesund pflegen immer auf 1. Immer. Immer, immer, immer. Wenn ihr viele Ärzte habt, könnt ihr auch manche auf... Auf zwei machen bei Behandeln, das heißt, dass die dann nicht direkt dahin gehen und die andere Person behandeln. Aber ganz ehrlich, wenn angegriffen wird und es sind Leute verletzt, dann muss jeder, muss jeder anpacken und helfen, okay? Also Behandeln und Gesund pflegen, immer Priorität 1. niemals wegmachen. Dann empfehle ich euch, dass ihr die Sachen, die zwei Sterne haben oder halt einen hohen Fertigkeitswert, den seht ihr ja entweder hier, oder wenn ihr über die Fertigkeit drüber geht, ja, relevante Fertigkeiten bei dieser Person, ist jetzt bei Alex 28, dann seht ihr die und entweder die haben einen hohen Wert oder zwei Sterne. Und die macht ihr auch mal auf 1 oder zwei. Mit 1 ein bisschen vorsichtiger sein, aber zwei könnt ihr sowas auf jeden Fall machen. Auch bei den 1 Sternen, das heißt ja einfach nur, dass sie schneller lernen. Und zwei Sterne lernen die noch schneller, dann kriegen die Vierfach-EP. Und bei Ein Sternen kriegen sie zweifach ep und wenn ihr das einstellt, ja, dann machen die die Tätigkeiten, die sie auch am besten lernen können. Macht natürlich viel Sinn. So sind die dann schneller fitter daran. Aber ihr könnt natürlich auch nutzen, wenn eine Person eine hohe Fertigkeit hat. Zum Beispiel hier Botanik, ja, hat die Ina schon sehr hoch. Dann stellt das ruhig auf 1, Priorität 1. Wenn sie Botanik gut kann, dann sollte sie auch das durchführen und auch machen. Und so solltet ihr schauen, dass ihr, ja, einen guten Mix habt. Aus allen Fertigkeiten. Hausmeister, ja, so ähm, Verschließen von Türen, Verschließen von Fenstern, Löschen von Fackeln ist jetzt nicht ganz so wichtig, das könnt ihr noch ein bisschen sein lassen. Ähm, aber guckt, dass ihr auf jeden Fall hier vorne so die ersten Sachen, ja, und danach ja auch Schmieden und Schneidern, Forschung, dass ihr das auf jeden Fall äh, irgendwo alles belegt habt. Ja, ich habe solche Zimmerhandwerk, habe ich jetzt keinen guten da drin. Ähm, da würde ich jetzt vielleicht ähm, hier nochmal den Schäfern auf zwei setzen oder ähm, hier die Humpine nochmal auf zwei setzen. Also da muss man wirklich ein bisschen darauf achten, dass jede Fertigkeit irgendwo abgegolten ist. Ja? Und denkt immer dran, zuerst Einser-Prioritäten, also von 1 bis 5 und dann direkt von links nach rechts. Das heißt Priorität 1 von links nach rechts, Priorität 2 von links nach rechts und so weiter. Ähm, mit diesen Pfeilen hier könnt ihr noch alle erhöhen oder alle senken, um einfach eine ganze Person direkt niedriger zu priorisieren oder höher zu priorisieren. Und hier mit Hinten mit den Knöpfen könnt ihr, noch verschieden, also könnt ihr noch die ganze Leiste kopieren und einfügen. Das soll es gewesen sein mit den Tätigkeiten. Zweite Sache, die nicht ganz so ernst ist im Moment bei diesem Spiel, das ist der Terminplan, ja. Schaut einfach, dass ihr gewisse, ähm, ja, Personen haben, haben Eigenschaften und zum Beispiel gibt es Nacheulen, die gerne nachts arbeiten und da wach sind. Da solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr die nachts nicht schlafen lasst, sondern arbeiten, ja. Sagen wir mal, Simone ist jetzt eine Nachteule, dann würdet ihr sie schön tagsüber schlafen lassen und nachts arbeiten, Okay. Ähm, sonst würde ich euch da empfehlen, dass ihr die Freizeit mit anderen zusammengestaltet, damit die halt auch zusammen zum Beispiel, dieses Backgammon spielen und sich unterhalten und so weiter. Und sonst schaut einfach, dass ihr so ein bisschen Zeit habt. Ähm, wo sich die Leute überbrücken mit den Arbeiten, damit Sachen schneller fertig werden und dass ihr auch immer ein paar Leute am Arbeiten habt. ja. Ähm, irgendwas heißt, die machen wirklich irgendwas. Die könnten dann beten gehen, die könnten arbeiten gehen, alles Mögliche. Ja. Wenn sie wirklich total kaputt sind, dann würden sie auch schlafen. Schaut einfach, dass ihr so eine gute Mischung habt aus Arbeiten, ja irgendwas, wo sie was machen können, was sie gerade benötigen und auch ein bisschen Freizeit da noch extra reingeben. Ähm, und in Notfällen natürlich könnt ihr das noch ein bisschen verändern. Sonst gibt es hier nicht viel zu beachten, nur dass die Leute auf jeden Fall wichtig genug Schlaf brauchen, ja, weil sonst sind sie nämlich nicht so handlungsfähig und ähm, da müsst ihr drauf achten. Das war es eigentlich schon mit Terminplan und mit den Tätigkeiten. Darüber wisst ihr jetzt alles Wichtige. Wenn ihr Fragen habt, wie immer unten in die Kommentare rein. Und da könnt ihr dann auch äh, die nächsten Guides bestimmen. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mir da so nett unterschreiben. Ich mache gerne für euch dann ein paar Guides. Und äh, wenn ihr was braucht, sagt ihr Bescheid. Und sonst, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Dankeschön. Bye, bye.